Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute möchte ich mit dir nochmal über ein Objektiv sprechen, was ich mir in den letzten Tagen besorgt habe und von dem ich wirklich begeistert bin. Und das machen wir in diesem Video. Ich wünsche viel Spaß nach dem Intro. But first things first, coffee. From Kitchen, Review, 24mm, 1.4 G Master, Sony, here we go. Vorweg schon einmal, das hat mich direkt bei den ersten Arbeiten in mein Herz geschossen. Überzeugt mit Bildstil und grandiose Qualität, was soll da noch schief gehen? Sollte dich übrigens dieser Kanal und die Inhalte, die ich poste, auch überzeugen, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du diesem Video und den anderen auch ein Like gibst und ein Abo da lässt für den Kanal, das bringt mich im Algorithmus natürlich um einiges weiter nach vorne bzw. nach oben. So, ich zeige euch erstmal das Objektiv. Das ist das kleine Schätzchen hier und das ist das 24 mm 1.4 G Master von Sony. Kommen wir erst einmal zu den Äußerlichkeiten des Objektivs. Direkt fällt auf, es ist sehr klein und es ist sehr leicht. Es ist sogar das kleinste und leichteste 24 mm mit Offenblende 1.4, welches für den Vollformatsensor auf dem Markt ist. Wir haben eine Länge von 94 mm, einen Gesamtdurchmesser von 75 mm. Wir haben vorne drauf ein Filtergewinde mit einem Durchmesser von 67 mm. Und wir haben elf abgerundete Blendenlamellen, die Blende ist einzustellen von 1.4 bis 16, das ist die kleinste Blende. Zudem haben wir hier 13 Linsen in 10 Gruppen, äh, Gruppen verdichtet, in 10 Gruppen verdichtet, in 10 Gruppen. Das Bajonett ist ebenfalls verdichtet, das heißt, das Objektiv ist ebenfalls wie alle G-Master gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Zudem haben wir hier einen extrem schnellen Autofokus, den sogenannten Direct Drive Supersonic AF Motor. Das bedeutet, dass es super schnell im AF und dabei lautlos ist. Somit ist das Objektiv auch gleichzeitig bestens für Videografen geeignet, zum Videografieren. Diesen ähm, Sensor kenne ich schon aus dem 16-35mm 2.8 von G-Master. Ja, zudem lässt sich das Objektiv super zum Vloggen verwenden, aufgrund seines Weitwinkels und der kleinen Blende von 1.4 mit einem schönen unscharfen Hintergrund. Das Objektiv selbst besitzt zwei Schalter, einmal den af -MF schalter und einmal den Entklickungsschalter, der den Blendenring entweder mit Klicks oder ohne Klicks einstellen lässt. Ähm, der Schalter der Taster hier ist frei belegbar. Das Objektiv besitzt den Focus Bar Wire. Das bedeutet, dass die Linsen nicht manuell verschoben werden, wenn ihr am Blendenring geht, sondern ähm, die Kontakte am Fokusring senden Informationen an den Camera Body und der schickt diese Information an den AF weiter und der AF bewegt die Linsen in eurem Objektiv. Das heißt, es gibt auch keine Fokusskala an diesem Objektiv. Jedoch ist die Fokuskurve bei diesem Objektiv lineal. Das bedeutet, die Distanz, die ihr beim Drehen mit dem Fokusring zurücklegt, wird auch beim Fokus bei den Linsen zurückgelegt. Also hier haben wir keine exponentielle Veränderung, sodass wenn ich schneller drehe, der Fokus schneller und mehr Distanz zurücklegt. Und wenn ich langsamer drehe... Ähm, weniger distanz und langsamer zurücklegt wie gesagt hier ja sonst die taste ist halt eben frei konfigurierbar ähm, der blendenring macht sich finde ich optisch sehr gut an dem objektiv man kann den von 1.4 bis 16 einstellen und dann hat man auch noch hier die möglichkeit den auf auto zu stellen äh, das habe ich zum beispiel das mit dem einstellen ja, die Gefahr, dass sich der Blendenring verstellt, wenn ihr die Kamera wieder in den Rucksack packt und dann schnell rausholen müsst und ein Foto schießen müsst, dann wird sich der Blendenring wahrscheinlich ähm, verschloss, äh, verstellt haben. So viel dazu. Stellt man den Fokusring allerdings auf das A, kann man wie gewohnt die Blende am Kamerabody einstellen. Ich mache das äh, über das Drehrad vorne am Kamerabody und ich glaube, das ist auch die Standardeinstellung. Das Objektiv hat eine Naheinstellgrenze von 24 cm, gemessen vom Sensor aus. Ähm, Freistellen ist, wenn man weiß, worauf man zu achten hat, auch eigentlich kinderleicht bei einer Blende 1.4. Äh, ja, Wenn dich das Thema Freistellen und Bokeh also speziell unscharfer Hintergrund interessiert, dann schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Dann mache ich dazu ebenfalls nochmal ein ausführliches Video. Apropos Bokeh. Wir haben hier ein wirklich sehr weiches, ein absolut harmonisches, warmes und vor allen Dingen kreisrundes Bokeh. Des Weiteren hat man im Vollformatsensor den Vorteil, eben ein 24mm 1.0. 4 zu haben und im APS-C-Crop-Modus bei immerhin noch 18 Megapixeln hast du dann ein 35mm 2.0. Ja, 2.0. Das Objektiv eignet sich sehr gut auch für Environmental Portraits, also wo mehr Umgebung zu sehen sein soll. Das macht das Objektiv super. Das Objektiv ist bereits bei Offenblende auch extrem scharf. Ebenfalls abgeblendet, so bei 5,6 hat das Objektiv seinen Sweet Spot scharf bis in die Ränder. Wir haben so gut wie überhaupt gar keine Verzeichnung und die Vignettierung dieses Objektivs ist ebenfalls absolut akzeptabel. Da habe ich schon Objektive gesehen, die auf jeden Fall um einiges schlimmer sind. Lensfares sind kaum aufzufinden oder so gut wie gar kein Thema aufgrund eines kleinen Frontelements. Ähm, was man hier sehen kann. Ja, und die Sonnensterne gefallen mir ebenfalls sehr gut. Im Bereich Astrofotografie konnte ich konnte mich das Objektiv ebenfalls bei meinem ersten möchte gern Versuch auf meinem Balkon überzeugen. Hier werde ich natürlich noch weitere herausfordernde Tests machen, beispielsweise zum Fotografieren der Milchstraße. Was ich aber jetzt schon mal sagen kann, das Objektiv hat Chromas sehr gut im Griff. Wenn ich weiß, was Chromas sind, das sind diese auseinandergezogenen Sterne am Rand der Bilder, die dann so aussehen wie Schmetterlinge. Die werden dann so in die Länge und Breite gezogen und das sieht echt nicht schön aus. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, bis jetzt bin ich wirklich sehr begeistert von diesem Objektiv. Ob es einem dann im Endeffekt 1350 Euro wert ist, das muss dann jeder selbst für sich entscheiden. Ich blende jetzt hier mal im Anschluss noch mal zwei, drei Bilder und kurze Sequenzen ein, die ich bereits mit dem Objektiv schon aufgenommen habe. Und dann kannst du auch mal schauen, ob der Look überhaupt was für dich ist. Oder wo du sagst, boah, nee, dafür habe ich überhaupt gar keine Anwendung. Und äh, warum soll ich denn da jetzt so viel Geld ausgeben für ein Objektiv, was ich gar nicht brauche, wo der Look mich überhaupt nicht interessiert. Oh. Crazy for you now, a little crazy for you now, baby. I'm a little, a little, a little, a little crazy for you now, a little crazy for you now, a little crazy for you now, baby. I'm Was denkst du über das Objektiv? Hat es dein Interesse geweckt? Hast du Einsatzmöglichkeiten dafür? Wäre es euch den Preis wert? Lasst es mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne ein Like. abonniere auch gerne den Kanal und drück auch auf die Glocke, damit du kein Video, was ich in Zukunft poste, mehr verpasst. Bis dahin, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Fotografieren oder auch beim Lernen zum Fotografieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.